Der mal wieder mal hier. Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr seht es bestimmt am Hintergrund schon, ja. Ich bin umgezogen und äh, tatsächlich ja in jedem Video bin ich irgendwo anders. Und es gibt News. Einige haben es schon mitbekommen, aber ich sag's einfach noch einmal für alle. Und zwar bin ich jetzt bei Telody. Telody. So heißt das mit Doppel L, ja mit Doppel L, nicht wie Telefon, ja. Ich habe mir einfach mal einen Account erstellt und da kamen einfach mal so viele Fragen. Und die beantworte ich einfach mal später in den nächsten Videos, heute schon einmal eine Frage, also wenn ihr schon eine reingeschickt habt, dann freut ihr euch, vielleicht seid ihr da dran. Also, Kölonym heißt, ihr könnt mir eine Nachricht schreiben und ich weiß nicht, wer da hier geschrieben hat. Und ich glaube, das ist sogar passend, weil einige aus meiner Community, die schreiben nicht sehr oft in die Kommentare, das verstehe ich auch, aber die trauen sich halt nicht, irgendwas mir zu sagen und deshalb... Ein Angebot für euch, können wir einfach eine Nachricht schreiben, ohne euch anzumelden. Und deshalb eben haben mir auch sehr viele geschrieben. Kommen wir jetzt zu dieser einen Frage. Und zwar, ich suche mir gerade eine aus. Achso, ähm, die nehmen wir. Schickt Gott dir manchmal etwas per Post? Ja, das stimmt wirklich. Ja, mir schickt er manchmal was per Post. Also, Gott schickt mir mal was. Gleich. Alter, Leute, es, es kommt gleich, ja? Gleich? Wow, wow, was war das denn? Leute, wie ihr es sehen könnt, das ist ein Paket von Gott. Und zwar besser gesagt, von Gott für Hooper direkt per DHL äh, DHL? Egal, DHL, ja, ist irgendwie, keine Ahnung, per Himmel eigentlich gekommen. Aber wir schauen mal, was da drin ist. Wow, hier sind ja ein paar Dinge drin. Erstmal... Eine Weintraube. Was ist das, Leute? Was ist das? Und äh, übrigens, das ist keine Produktplatzierung, sonst hätte ich's noch hier, ich es natürlich hier nicht. Alter, schmeckt das geil. Tatsächlich gibt es das Lochbein äh, Rot. Boah. Hier gibt es einfach mal Twix äh, Limited Edition. Alter, Leute, ist ja viel drin. Vielen, vielen Dank, Gott! Auf jeden Fall, äh, das ist das. Boah. down Ja Leute das glaubt ihr mir nicht aber hier ist so viel einfach und was ist das mmh. lecker oh, mir tut voll der Bauch weh, ich war das doch was falsches. Moment mal vielleicht war da noch was drin. Ich habe was übersehen. Hier ist eine Disk drin. Was soll ich damit? Vielleicht ist da was drauf. Gucken wir einfach mal. Jetzt gucken wir mal, was auf dieser Disk ist. Was wählen wir? Gott oder Teufel? So, what the fuck? Neue Ordner ohne Ende. Okay. So, was öffnen wir jetzt davon? 14 Ordner sind es insgesamt den ersten mal hier ist einfach nichts im zweiten nichts alter hier ist bestimmt gar nichts drin ne ein text 10 kilobyte unbekannt 1 wir öffnen es leute ich habe eigentlich alles erwartet aber was ist das was ist das ja und vor allem, was ist diese. was.. was ist das? Wir markieren das alles und machen natürlich den Hintergrund. Alles. Leute, ihr steht welcome. Was? Vielleicht finden wir mehr Hinweise in den anderen Ordnern. Der Tod ist hier nah. Elf Kilowatt. Es ist. Das wird bestimmt wieder so wild sein. Ich habe dich vergiftet. Ich kann jetzt nur noch eins retten. Vor dem Tod. Was? Du musst jetzt sterben. Bitte, irgendwelche anderen Hinweise. Nichts. Einzigste Möglichkeit. 12 Kilobyte. Okay. In einem der nächsten Ordner findest du ein Programm. Schaffst du es bis zum Ende, wirst du nicht sterben. Sterben? Okay, okay. Ich, ich korrektiere Gott nicht. Ja, Gott ist auf jeden Fall schlauer als ich. 13 ist die Pechzahl. Und hier ist auch ein Programm. Es heißt Game Over. 123 Kilobyte. 10, 11, 12. Wir starten jetzt das Programm und gucken jetzt einfach mal, was das ist. Was? Ich habe Hunger. Spüre frisches... Was? Was? Was? Ich hab... Oh mein... Was muss ich denn machen? Was muss ich machen? Game Over. Was musste ich denn machen? nochmal, no. no. no. no. no. also bevor wir das jetzt komplett starten, wollen wir uns diesen Screen hier nochmal angucken. Also das hier ist irgendwie, keine Ahnung was das ist. Das ist jemand, der sich bewegt, der sind, das sind vielleicht wir, Game Over und hier Level 1 von 3. Okay. Aber lesen müssen wir schneller. Ich habe Hunger. Spüre frisches Fleisch. Touch the red color piece. Und Leute, diese komische, nervige Musik. Wieso? Wieso ist die überhaupt da? Diese Musik ist voll nervig. Ah, wir können uns mit dem Pfeiltasten bewegen. Was musste ich denn machen? Wir berühren mal das Rote. Nein, natürlich nicht das Rote, sondern hier. Leute, jetzt habe ich das Prinzip kapiert. Alles, was im Programm ist und rot ist, dürfen wir nicht berühren. Was musste ich denn machen? Alles klar, okay. Und wie sollen wir dann bis Level 3 kommen? Alter? Ja, und wenn man die Schrift berührt, dann wird äh, man natürlich auch sterben. Okay, okay, okay. Erstmal abhauen in diese Ecke. Nein, nein! Das Programm hat sich selber geschlossen. Wir öffnen es jetzt einfach mal nochmal. Einfach mal nochmal. Oh mein Bauch. Wir müssen uns jetzt beeinflussen, stirb ich irgendwann. Aber wie soll ich denn überleben? Und was ist überhaupt das Ziel? Was musste ich denn machen? Also, nein, nein, nein! Ey, man kann sogar hier unten sein. Hilfe! Was ist los? Wow, wow, wow, wow! Hilfe! Level! Level 2 von. Wir kommen voran! Ach, mein Bauch, Alter, wir müssen uns beeilen. Wunderschöne schiefe Tastatur. Frisches Fleisch. Meint er mich oder was? Hier. Wir halten jetzt hier durch. Der sporn direkt neben meiner Nase. Meiner. Das sind Köpfe, Alter. Was ist das überhaupt? Und wieso verdeckt er hier alles? Ich konzentriere. Wow. Der berührt mich doch nicht einmal. Die Hitbox ist auf jeden Fall sehr gut. Man kann hier durch. Hilfe! Und deshalb ist die gelbe Schrift auch da, weil ich, ich das sporne am Anfang. Ich habe einfach die die drei berührt hier. Ich ruft einfach jemand an. Das habe ich die ganze Zeit nicht bemerkt. Ich habe nichts bestellt. So Leute, jetzt reicht's mir. Ich bleibe einfach in dieser Ecke. Ja. Komm an! Nein! Go, beeil dich doch mal. So, ich nicht. Wow. Es verschiebt sich einfach alles. Guck mal, wie schlecht die Steuerung ist. Wenn ihr mich, Wenn ihr mich tötet, dann töte ich euch alle. Nein! Falls ihr jetzt eine Idee für ein Video habt, oder einen Kommentar, oder einen Satz, was auch immer, für ein neues Abenteuer inspirieren lässt, dann äh, schreibt mir gerne bei Tino Hier ist der Link, drückt hier einfach mal drauf, ganz easy. So, Sch Leute, sorry, ihr könnt ja natürlich nicht draufklicken. Deshalb, deshalb natürlich, äh, natürlich in die Beschreibung gepackt. Aber der gute Gott, der meint es vielleicht gut, aber, aber wieso sollte ich eigentlich sterben? Und wieso hat er mir vor allem diesen dummen Virus geschickt? Aber was könnte ich ihm denn so schicken, dass ihm so richtig auf den Sack geht? Alter, meine Kopfhörer! Meine Nerven! Mein Gott! Ich schicke einfach mich! Wir verschicken uns nämlich per Post! Ja, ich setze mich in einen Karton und verschick mich an Gott. Wo ist denn Gott überhaupt? Im Himmel. Ja, ich komme heute noch in den Himmel. Ohnehin, ähm, das war's wohl. Haut raus.